Herzlich willkommen zu einer äh, Sonderausgabe, nicht mal Breaking News, nicht mal der Wochen-News, weil Breaking. Oculus hat auf der GDC die Rift S vorgestellt. Das ist der Nachfolger, der Oculus Rift, und die Oculus Rift verschwindet tatsächlich komplett aus dem Handel. Wir quatschen drüber. Genau das hören wir tun. Jetzt sprechen wir ein bisschen drüber, erklären noch die technischen Details und alles weitere. Nein, hey, leg los. Du bist hier der Hardware-Freak. Ne? Ja. Was ist die Oculus Rift S denn nun? Und was hat es mit dieser Oculus Quest auf sich? Ist das jetzt das gleiche, nur am PC oder was? Nein. Also die Oculus Rift S ist tatsächlich ein PC-gebundenes Headset. Die Quest ist eine komplett autarke Brille mit eigenem Smartphone-Prozessor. Wir da wollen natürlich Game, also nehmen wir die Rift S, denke ich. Na, ja, das stimmt wohl. Müssen wir das haben? Müssen wir das haben? Das ist eine gute Frage. Fangen wir doch mal mit den technischen Daten an. Die Oculus Rift S setzt auf ein einzelnes LCD-Display mit 80 Hertz und einer Auflösung von 2560 x 1440. Das äh, ergibt am Ende eine etwas kleinere Auflösung pro Auge als zum Beispiel bei Windows Mixed Reality. Windows Mixed Reality? Wir sind ja bei Oculus. Ja, aber die Rift S setzt auf Inside-Out-Tracking wie WMR. Halt, halt, Stopp, LCD, 80 Hertz, so eine geringe Auflösung und Inside-Out-Tracking, Inside-Out, hast du den? Ich meine, ja, es gibt Inside-Out, das ist ja nicht Inside-Out. Ne? Mhm. Uh, Oculus nutzt vier Kameras äh, vorne und eine oben. Hier oben, nach die guckt auf die Decke, um das Tracking zur alten Rift kompatibler zu machen. Damit soll das Tracking um vieles besser sein als das von WMR zum Beispiel, sagen Leute, die es probiert haben. Aber wir sind ja noch gar nicht ganz fertig mit den technischen Daten, oder? Nehmen wir mal das Headstrap. Die Oculus Rift S hat ein Halo-Design beim Headstrap, genau wie die PlayStation VR. Und wahrscheinlich sitzt sie auch ganz ähnlich bequem. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb Oculus da mit Lenovo zusammengearbeitet hat. Denn Lenovo hat mit Sony eine Vereinbarung, dass sie dieses Halo-Design nutzen können. Und das machen sie bei der Mirage Solo auch schon. Sieht genauso aus. Aber bei all diesen technischen Details mit Tracking und Auflösung, wie wäre es denn, wenn wir erstmal den Trailer zeigen, den Oculus direkt mit dem Bekanntgeben der Rift S veröffentlicht hat? Das zeigt nämlich schon mal ganz gut, was das Ding so alles können soll. Bitte, go. Tracking der Oculus Rift S unterscheidet sich übrigens auch von dem der Oculus Quest. Das erstaunt mich ein bisschen. Die Quest hat nämlich vier Kameras direkt vorne in jeder Ecke. Eine, während die Rift S halt Zwei vorne so, und zwei an der Seite und eine oben hat. Na gut, so eine Kamera nach oben wäre bei einer Quest, die ja auch draußen genutzt werden soll, jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Aber ich hätte gedacht, die beiden Brillen haben mehr gemeinsam. Nicht mal das Display haben die gemeinsam. Der wohl größte Unterschied zwischen Oculus Rift S und der alten Oculus Rift, die es ja dann gar nicht mehr geben wird, ist neben dem Inside-Out-Tracking natürlich das Display. Wir haben bei der Rift S ein LCD mit RGB-Matrix, was schon mal ganz gut ist, dazu später mehr. Und bei der Rift haben wir OLED mit 90 Hz statt 80 OLED sorgt generell für deutlich bessere Schwarzwerte als LCD. Wir müssen dann mal schauen, wie gut das bei der Oculus Rift S funktioniert. Und natürlich hat die Oculus Rift S auch Controller. Ihr könnt nicht die der Oculus Rift benutzen, der alten. Die hat ja noch ein Kameratracking und daher komplett andere Controller. Die der Rift S sind exakt identisch mit denen der Oculus Quest. Ist ja auch das gleiche Tracking. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Die sehen gut aus und erinnern sehr an die Touch-Controller, und die ja auch wirklich richtig gut sind. Und mir sogar noch besser gefallen als die Nackel so rein von der Handhabung. Du aber sag mal. Um, die soll jetzt 399 Dollar kosten, die Rift US, oder? Und ja, das ja. klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten die da jetzt nur die Optik von der Oculus Go eingebaut. Und ein mhm. WMR-Tracking, das ja auch nicht unbedingt in den teuersten Feuerbrillen ist. Ist das so? Oh. Ja, ich theoretisch. Bin. Doch, meinst du auch, oder ist ein bisschen teuer? Ja, ein bisschen vielleicht schon. Hey, hey, du spinnst doch. Mach, mach, mach mal Platz hier. Komm, hau ab. Okay, Geh, Ich hab auch was zu sagen. Na, damit er mich auch wahrnimmt, will ich auf diesen dämlichen Tisch geklettert. Wie beschämend. Äh, apropos beschämend. Oculus, hallo, was denkt ihr euch eigentlich? Die Oculus Rift S, das ist eine Oculus Go mit PC-Kabel dran und 6DOF-Tracking. Aber, aber aber das ist doch kein, kein Ersatz für die Oculus Rift. Ey, das ist ja schon gar nicht für den gleichen Preis. Das ich meine, mit einem mit LCD statt einem OLED kann ich ja leben. Und Inside Out, wenn es gut gemacht ist, und das ist es ja angeblich. Ey, super, kein Ding, alles perfekt. Ja, nur, wisst ihr, wenn ihr doch schon die Auflösung jetzt nur so minimal gegenüber der Rift erhöht und gegenüber WMR gar nicht. Und da sind da nicht mal Kopfhörer drin. Was erwartet ihr denn? Ihr, ihr verkauft das Teil für 399 Dollar, das werden 450 Euro, hey! Wisst ihr, Oculus, ihr enttäuscht die VR-Enthusiasten halt einfach. Ich meine, ich bin ja nicht mal einer, aber, aber die, die, die, die haben sich was erwartet, nämlich eine Quest für den PC, also mit oled höherer auflösung ja, halt... Na, wirklich eine Weiterentwicklung. Da wo man sieht, dass ihr die letzten Jahre ernsthaft an irgendwas gearbeitet habt. Und nicht einfach nur das Thema von, ah, hier so hm, vom Tisch werft, wie nur Katze das macht. Was? Was? Nicht schon wieder. Du hast doch, du. Hm. <lacht> Entschuldigung. Hey, hast du ein Glück, dass das Ding noch funktioniert? Oh. Glück gehabt. Ja, ich kann nachvollziehen, dass du mal wieder total am Schimpfen bist. Du bist ja sowieso immer dauernd. Aber Zu Recht. Vollkommen. Oculus Rift S ist scheiße. Du hast ja recht. Wirklich. Ich finde auch, Oculus hätte sich ein bisschen mehr Mühe mit der Rift S geben können. <lacht> vielleicht, vielleicht fragen wir Sebastian nochmal. Der, der beantwortet uns doch bestimmt noch ein paar Fragen. Oder? Ja, das machen wir. Ja, hallo ja. Sebastian. Hey, die Idee finde ich super. Wir schalten direkt rüber nach Amerika zur GDC zu Sebastian von MRTV. Ja, der hat die Oculus Rift S heute schließlich selber ausprobiert und die Oculus Quest hat er auch ausprobiert und weil oh, die Rift kennt ja eh jeder. Also, hey Sebastian, die Oculus Rift S hat nur ein LCD-Display, oder? Ein LCD-Display? Das ist ein Schritt nach hinten! Wie ist denn das mit den Schwarzwerten? Du kennst doch aus, du hast doch alle möglichen LCDs und OLEDs schon getestet. Sag mal Schwarzwerte bei der Oculus Rift S. LCD-Displays können, halt können halt die Schwarzwerte nicht perfekt darstellen. Das ist das große Problem bei LCD. Und ich habe es auch gerade wirklich gesehen, ganz klar, die Schwarzwerte sind nicht so gut. Dann sag uns doch mal was zum FOV, der Field of Hero. Wie ist denn der im Vergleich auch? zu anderen vr wie, von Lenovo? FOV, bisschen besser als Rift, also ähm, ja, ich würde sagen, so wie Lenovo Explorer ungefähr. Was mich ein bisschen stört, wo kommt denn bei der Oculus Rift S jetzt eigentlich der Ton her? Es hat keine Kopfhörer mehr, wie vorher. Ne? Diesmal ganz genau wie bei Oculus Go und bei Oculus Quest. Dass, man, dass der Sound über Kanäle direkt zum Ohr geleitet wird. Und wie geht das? Gut. Also ich, ich fand den, den Sound richtig gut. Kein Problem. Kann man genauso machen. Und wenn es einen dann doch irgendwie stört, dann einfach äh, mit dem 3,5 mm Klinkenstecker dran. Und dann passt das auch. Also es geht. Kein Problem. Ich finde den, den Sound sogar gut. Das ist so super, dass wir dich jetzt endlich mal direkt im Gespräch haben. Ja. hier. Hey, wie ist das eigentlich? Ich trage ja normalerweise so eine Brille. Brillenträger können das Gerät benutzen, kein Problem. Es läuft, ich bin mit der Brille ohne Probleme in das Headset reingekommen, also auch besser als bei der Rift. Also ich denke mal, was wirklich alle unsere Zuschauer interessiert, oder? Ja. ja. Ist die Oculus Rift S jetzt ein Ersatz für die Rift? Hm? Ganz klar, die Rift ist jetzt keine, die Rift S ist keine Rift 2.0. Es ist, ja, ein Ersatzgerät für die Rift, was besser ist allgemein, aber nicht wirklich jetzt äh, Rift 2.0. was kann man als Fazit zur Oculus Rift S sagen? Ich finde sie yes. überteuert. Ja, eindeutig überteuert. 3,99. Ja, alle. Ja. Du könntest eindeutig ey. günstigere VR-Brillen gebrauchen, so oft wie die Katze dann kaputt macht. <lacht> ja, eindeutig. Ey. Geht gar nicht. 200 Euro, das wäre gut gewesen. Oder? Ja. Finde ich. Tja, dann bleibt uns echt nur noch zu sagen: Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Eure Legion.